Heute kommen wir zur zweiten Stufe meines Masterplanes auf Ihrem Weg zu Fülle, Erfolg und Lebensqualität. Nach der Ist-Situation, in der Sie sich befinden, bearbeiten wir auf dieser Stufe Ihre Ziele. Wo möchten Sie in 3, 6, 12 oder 36 Monaten in Ihrem Leben stehen? Dabei erarbeiten wir Ihre Ziele in verschiedenen Bereichen wie Beruf und Karriere Beziehungen und Familie Gesundheit und Fitness Freunde und Netzwerk Geld und Finanzen Soziales und Engagement Bewusstsein und Spiritualität Freizeit und Hobbys. Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass es sich wirklich um Ihre Ziele handelt. Und nicht um Vorgaben von Eltern, Chefs, Freunden oder wem auch immer. Mir ist es wichtig, dass wir herausarbeiten, wofür Sie wirklich brennen, wofür Sie Leidenschaft empfinden. Denn dann weiß ich, dass die Chancen Ihre Ziele zu erreichen, sehr hoch sind. In dem nächsten kurzen Video wird es um Ihre Werte gehen.